Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Hui. Ja, äh, für mich immer noch nicht Call of Duty, das habe ich letztes Mal gesagt. Irgendwie habe ich nie das Gefühl, ich spiele Call of Duty, aber ist egal. Das Spiel ist cool tatsächlich. Ich bin gespannt, wie die Story aufgeht jetzt. Jetzt habe ich einen Boost. Ich dachte gerade, das ist eine Remake von dem alten Teil. Das sah so gut aus. Schon geschehen du Vollpfeife Okay nicht hm. hier Machen wir die Drohnen Ach so, jetzt checke ich die Drohne. Die rennt zu den Gegnern und explodiert. Okay, die ist geil. Ich renne hier die Wand entlang. Was ist hier hinten? Wahrscheinlich ein anderer Weg um von hinten zu kommen. Das ist dann eine andere Waffe. So. Hä? Erste Chance. Wir rücken durch das Terminal und der Commander ist fast tot zurück. Boah, die Bombe ist voll mies. Ist die orange Waffe, heißt es, ich muss die noch scannen, weil ich die nicht habe. Das kann doch gut sein. Dann müsste ich kurz darunter. Ja, okay. Orange umrandete Waffen heißt, ich muss die noch scannen, weil ich die nicht habe. Alles klar. Welche Waffe habe ich jetzt? Ares Trojan, die wollte ich eigentlich nicht. Ich mag die Ares Scout mehr. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, aus dem Grund halte ich das aus und die nicht. Ja, ich gucke jetzt einfach wegen den Waffen, nicht will die irgendwie. Das sind so meine Collectibles in diesem Spiel. Ah, ich habe zwei Energiewaffen, ich dachte, ich habe nur eine dabei. Deswegen der Streuung ab rum, genau. Okay, die ist recht cool, die ist ja nicht so ein Rückstoß. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da lebt noch. Links liegt noch ein Roboter, ne? Los, meine Ekelspinne! Hä? Oh Mann, da kommen wieder so viele Feinde. Ja, typisch Erde. Also. Das klingt so typisch nach Menschheit. Ah ja, wir haben Hilfe. Ah ja, dann brauchen wir nur das und das und das und das. Da drüben ist wieder einer hin. Okay, ich könnte den kompletten Laden einfach überspringen, aber ich glaube, das ist einfach die sichere Alternative. Goodwin, du stehst im Weg, aber okay. Okay, wir benutzen noch äh, Antigravitationsgranaten gegen uns. Los, Spinny! Okay, dann... Bin ich hier oben falsch? Der ist nicht mehr hier? Hier ist da oben jetzt einer. Also ich hab den Müll abgeschossen. Oha. Keine Roboter hier. So geht das doch auch. So ist noch ein Helm. Nein, der ist tot. Scheiße. Dann nimm dir Munition hier drüben. Ups. Hab's auch sie rennt zu Omar, wenn sie von sich noch beschwert wegen dem. Alter. Ich hoffe, wir starten nicht schon wieder da hinten. Nein, immerhin starten wir hier, okay. Kann ich den hacken? Nein. Wir müssen nach hinten. Er ist am Boden. Captain Reyes, die Jägerschilde sind grandios. Spezifikationen ließen. Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Diese Panzer aus. Marines reichen. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen, Captain. Ah, okay, Schattackenladungen. Ja, okay, ich nehme den mit, Komm. Das wäre jetzt mühsam. Warte alle C. Küstenwacht ist in der Nähe. Alpha an Küsten macht 1. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Die Linie halten. Das ah. Mag das Schild nicht ewig? Ah ja, unten. Habe ich es gesehen jetzt am Schluss noch. Der Schild hält halt auch nicht alles auf, ne? Vor allem bei so Riesenmaschinen. Mist! Danke! Unsere Leute sind direkt dahinter. Wird ein Team festgelagelt. Terminal im Nacken sicher. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. Hier drüben! Feinde kommen! Auf geht's! Beeilung! Mhm. Ich will gerne Granaten finden Schrotflintenmodus. Ach, was? Das heißt, ich schieße einfach drei auf einmal. Oh oh. Uh -oh. Isen ist es einfach. Ich kann nicht schneller. Vor dem Luftabfall anhalten bringt auch nichts, weil. Verliert ja durch den Riss Luft. Egal, ob ich atme oder nicht. Okay. Sind alle Alles bestens, Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir. Die Erde steckt in Schwierigkeiten, wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern. Können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ. Sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Zuerst braucht der Captain eine Waffe. Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffen kann man gleich nach vorne. Ach, ich habe hier keine Waffen mehr. Stimmt. Ist ja alles weg jetzt. Durch so Auspusten. Bravo Team. Alfa ist auf der Nordseite. Macht Sinn. Macht tatsächlich Sinn. Im an, in anderen Spielen hieß es einfach... Oh, du hast plötzlich wieder drei Waffen im Arsch gehabt. Hier macht es einfach null Sinn. Äh, das, also null Waffen. Macht einfach Macht einfach Sinn. Aber wir können es hier einfach neu printen. Das ist unser Sie, was Sie Danke, Wahrscheinlich kann, da, kann ich da meine Set neu zusammenstellen. Wie Captain, diese sind sehr gegen ah, ein Verbesserungsterminal, das klingt gut. Die Morder mag ich nicht so, die ist zu groß. Äh, das sieht interessant aus. Das ist Reveal, das ist cool. Ich nehme einen Vordergriff. Und Ethan hat einen Terminal. Was ich nicht benutzen darf. Oh, Mann. Das ist ein Shotgun. Da ist auch eine Shotgun. Ups. Ah, ich hab's zwei Reaver. Deswegen. Das wollte ich auch gar nicht. Nein. Ah, ich muss die m Mall nehmen. Okay. Geerdet? Oh, das Spiel lädt schneller, bis er äh, Trophäen bekommt. Zwei Minuten ohne Doppelsprünge oder Wandläufe, das ist hinten. Okay, alles klar. Wir sind hier oben auf Verbündete gestoßen. Ich sehe wie ist der Status? Wir haben Schuld. Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung. auf den unteren Eindliche Soldaten! Er ist geschossen! Voll Uhr! Ich will es auch nicht unbedingt auf Ethan werfen, das wäre doof. Wir kurz nachladen alles. Weil dort oben ist halt, da schießt auf mich. Und da in der Mitte noch. Hm? Von wo? Meine Fresse. Die Waffe eine zu große Streuung für mich. 12 Uhr. Da lebt ja immer noch meine Fresse. Okay, ich hätte jetzt einfach ein bisschen Damage genommen. Gut, wäre, aber okay. Ich mache das mal noch so. Was habe ich jetzt eigentlich? Eine Shotgun, ne? Oh ja, mit was für eine Range die ich habe. Nein, ich wollte nicht da hoch. Eine Sniper, okay. Damit kann ich leben. Okay, sie so haben ein Sturmgewehr, das mit einem Sniper-Aufsatz funktioniert. Das finde ich sogar recht cool. Aber eine Ladung Shot, äh... Schrot, äh der Sniper braucht vier Ladungen, also vier Magazine für ein, ja, also vier Patronen, Entschuldigung, für die Sturmgewehr. So, nicht vier Magazine. Ladungen das sind ja Energiewaffen. War schon richtig. Da war noch einer. Ach, der lebt noch. Da drin ist einer, aber ich komme nicht ran gerade. Kurz nachladen. Ja, ich wollte gucken, ob die wieder irgendwelche Feinde übersehen. Ich habe schon gesehen, dass sie nach links schießen, keine Sorge. Ja, auch. Ich auch. Nice. Kurz die Mauler nachladen noch. Nachladen noch. Nachladen ist immer so. Ich, ich habe sehr viele schweizer oder Begriffe, die ich ab und zu einfach random droppe. Also Worte. <lacht> Ah, ja, siehst du das. Aufmachen, Soldat, das darf ich es aufmachen, natürlich. Freigabe zur Startvorbereitung? Hab ich, Mann. Na dann machen Sie uns bereit. Was haben Sie vor? Wir kapern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückhalt, Captain. Leute, durchhalten! Wir holen euch da raus. Setzen wir diesen Aufzug in Gang. Okay, wie Fehler, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Ja, Ethan, ja, ich will dich nicht alleine lassen. Du wirst mich nie mehr allein lassen. Ups, sorry. Ja, Oma, der Typ ist besser als du und zwar hundertprozentig. Da muss ich nicht mal gucken, wie du kämpfst. Weißt du wieso? Weil er keine Arschkrampe ist wie du. So einfach ist es. Düsen sind okay, Antriebe auch. Die Küstenwacht wird überrascht. Tigris braucht Hilfe aus der Luft. Einfach der anderen Jungs. Laden, Erfurt laden. Dann helfen wir Tiger. Roger, Startanordnung ist erteilt. In diesem Hafen nur wenn wir die Luftauer zurückerlangen. Räumen wir auf und trennen die FDF aus diesem Luftraum. Zerstört. Ey, also ganz ehrlich, ich habe mir wirklich gedacht, boah, also nach Unwands und Black Ops 3 finde ich das eh nicht so geil. Aber dieses Spiel hat recht viel Abwechslung drin. Es ist viel offener als die alten. Irgendwie. Und ich bin noch nicht weit. Aber Infinite ist genial. Ich mag Infinite. Und ich probiere auch, ich habe auch für Black Ops 3 probiert, positiv zu sehen noch. Weil es hat eine gute Story gehabt, die ein bisschen nur 0815 ist, nichts Spezielles, hat mich jetzt nicht so überzeugt halt, aber. Watch it. Ja, wir kriegen das schon hin. Aber für das brauche ich nicht extra die Raketen eigentlich. Alle Teams, wieder hin. Ich tot. Ja. Puh. Einer ist weg, so wie es aussieht. Voll wird. Und jetzt legen wir noch mal los. noch einer Ey, der Gut gemacht, Gas, gut gemacht. Sehr gut. Verstanden, steigen wir auf. Ray, wenn wir in Position warten sollen. Ich dachte mal, die Erde, wir sind auf dem Mond natürlich. Gut gemacht, Marines. Transport organisieren, wir treffen uns bei der Retribution. Verstanden, Herr Dabdank. Wir laden. Boost. Raider, Tigris hat einen Backbordmotorschaden. Er bitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Warten Sie! Wie ist der Hinterplan, Captain? Wir gehen über die Backboard bugseite rein und dann schwererlos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus. Bestätigt. Tigris greift an, wenn wir bereit sind. Und los geht's. Im Blick. Tigris, haben Sicht. Ja, die Missionen laufen echt flüssig voneinander zunächst. Das ist echt geil. Also das ist alles ein großes Kapitel. Das ist auch möglich. wenn ich da glaube 12 Leute umbringe mit. Und sie haben so viele Kills drin, ich finde das cool. Das waren jetzt 4 Kills, vier verschiedene Arten. jetzt wiederholt er sich. Ah, Scheiße. Okay, ich bin noch im Snipermodus eh dumm. Ich sollte kurz in den anderen Modus gehen. So. Wo oh. Nein, da wollte ich nicht hin. Scheiße. Tolles Sprichwort. Ich hol mir den. Ach, da bist du. Ist schon ein bisschen hart, ne? Raketen, natürlich gibt es hier Raketenwerfer. Äh, ja, ich bin immer kurz die Folge, sehe ich gerade. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf euch jetzt gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!